Wie bekommt man Redstone? Die meisten denken jetzt für minus 58, doch es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel aus Trade mit einem Cleric, der dir für einen Emerald zwei Redstone gibt. Doch nur wenige wissen, dass man in einer Ancient City unter dem Portal eine Angel werfen kann, die wieder einziehen kann und sich dann ein Geheimraum öffnet, in dem viel Redstone und viele Redstone komponenten sind. Aber sei nicht zu laut, sonst bekommst du unerwünschten Besuch vom Warden und kannst schnell sterben. Doch noch weniger wissen, dass eine Hexe mit einer Wahrscheinlichkeit von 15,7% ein bis Redstone droppen kann. Die Letzte Möglichkeit ist es, in einem Dschungeltempel die Fallen zu umgehen und so noch weiteres Redstone und anderen Loot abstauben zu können.